So, heute beschäftigen wir uns mit der Bildungsenthalpie und der sogenannten Reaktionsenthalpie und dortfür brauchen wir den sogenannten Satz von Hess. Kommen wir zur Aufgabenstellung. Harnstoff Urea NH2,2CO als Feststoff, verbrennt in reinem Sauerstoff zu Stickstoff, flüssigem Wasser und Kohlendioxid. Die Reaktion sieht ihr hier angegeben und diese besitzt pro Formelumsatz eine Standardreaktionsenthalpie von der Verbrennungsenthalpie, Minus 632,1 Kilojoule pro Mol. Die beteiligten gasförmigen Stoffe verhalten sich dabei ideal. Der Aufgabenteil A besteht daraus, aus diesen Angaben und den Tabellenwerten im Anhang die molare Standardbildungsenthalpie Delta FH von Harnstoff zu berechnen. So kommen wir erstmal zum Satz von Hess. Dieser, besagt, dass, also dieser wird benötigt zur Berechnung von Enthalpieänderungen. Dabei ist die Enthalpieänderung $\Delta H$ die Summe der Enthalpieänderungen der einzelnen Prozessschritte. Das bedeutet, die Standardbildungsenthalpie entspricht der Differenz der Standardbildungsenthalpien der Produkte und der Edukte. Hier in der Formel auch angegeben, wobei die Produkte blau markiert sind und die Edukte orange markiert sind, auch im Folgenden, um es einfach deutlicher zu machen. In unserem Beispiel haben wir einmal die Verbrennungsenthalpie angegeben. Dies ist gleichbedeutend mit der Reaktionsenthalpie, also minus 632,1 Kilojoule pro Mol. Ach so, kommen wir zur Berechnung. Durch die Formel von oben, für durch den Satz von HESS, können wir dieses nun alles in eine Zeile aufschreiben. Dabei wird zuerst die ganzen Produkte aufgeschrieben, minus die ganzen Edukte. So, da wir aber die Bildungsenthalpie von dem Harnstoff haben möchten, also dem orange markierten NH22CO als Feststoff, müssen wir die gleiche noch umstellen. Und da haben wir dann diese Formel. Wir haben jetzt auf der linken Seite einfach die Bildungsenthalpie von äh, Harnstoff stehen, während auf der anderen Seite dann die Produkte stehen, minus dann dem Rest, den wir nicht brauchen, der Eduktor, also dem O2, minus dann die Bildungsenthalpie, die, beziehungsweise die Reaktionsenthalpie, bzw. auch Verbrennungsenthalpie, minus 632,1 Kilojoule, die ja auch angegeben war. Die benötigten Standardbildungsenthalpien, also in Aufgabenteil a, O2-gasförmig, N2-gasförmig, H2O-flüssig, co 2 gasförmig, -gasförmig H2O -flüssig, CO2 bei 298,15 Kelvin, sind der Formelsammlung zu entnehmen. Es fällt auf, dass die Bildungsenthalpie für Elemente in ihrer stabilen Form gleich Null sind. Um die Berechnung zu vervollständigen, werden die Werte von der vorherigen Folie eingesetzt, sodass sich folgendes ergibt. Das Endergebnis beträgt am Ende minus 333,07 Kilojoule pro Mol. In Aufgabenteil B geht es um die Berechnung der Reaktionsenthalpie für die Verbrennung von Harnstoff zu gasförmigem Wasser ist darauf zu achten, dass es um gasförmiges Wasser geht und nicht mehr in Wien Aufgabenteil B um flüssiges Wasser. Aus diesem Grund ändert sich auch die Bildungsenthalpie, die eingesetzt werden muss, von Wasser. Die Berechnung erfolgt wieder nach dem Satz von Hess, den wir aus Aufgabenteil A bereits kennen. Diesmal wird jedoch die die Reaktionsenthalpie berechnet, das heißt, das Ganze sieht einmal so aus, es werden Produkte minus Edukte wieder gerechnet. Die einzelnen Bildungsenthalpien werden eingesetzt, darauf zu achten, dass man die gasförmige Enthalpie nimmt und die Bildungsenthalpie des Harnstoffs haben wir in Aufgabenteil A berechnet, sodass wir als Endergebnis auf minus 544,08 Kilojoule kommen. Viel Erfolg bei der Klausur und viel Spaß beim Nachrechnen.